Willkommen zurück zu Kirby Streamland 2 und mit Level 3 Ripple Field Kirby wurde gefressen, aber von einem lieben Fisch Ja, diesen Fisch werden wir auf jeden Fall noch antreffen Das ist einer der drei helfbaren Partner, die Kirby finden kann Ich bemerke gerade, diese Welt hat auch nur vier Level bzw. einen Boss Jetzt viertes. Kirby Kirby Dance. Kirby Dance. Kirby Dance. Yeah ja, yeah, ja. Yeah. Okay, fangen wir an. Keine Ahnung, was es gerade sollte. Oh, und ich habe noch die Schirmfähigkeit. Stimmt. Die haben wir in der letzten Folge noch bekommen. Letzte Folge war, übrigens die erste Folge, falls ihr sie verpasst habt. Aua. Wo ich, glaube ich, 40 Schirmfähigkeit, glaube ich, auch gar nicht haben. Ah ja. Und. Ja, komm. Jetzt, jetzt habe ich sie sowieso weggebrochen. Ge Hier muss man aufpassen. Wenn man da drunter steht immer ein bisschen vorgehen zurück abwarten was die explodieren und dann rüber immer aufpassen weil die dinger seht die explodieren und das tut schön weh oder unschön weh je nachdem wie man es sieht wenn man mal so hisst, ist es dann tut es wahrscheinlich schön weh das <lacht> was oh, stein -Kirby. Yeah, der stein -Kirby, mit dem können wir es runterrollen Okay, sehr interessant, dass Q in der, in der Form nicht so einem Stein wird. Normalerweise werden die Helfer auch zum Stein, aber bei Kuh anscheinend nicht. Wow, aufpassen, aufpassen. Hier oben. Oh, das weiß ich eigentlich nicht, weil es eigentlich hier... Ah, da ist nicht okay. Uff. Jetzt habe ich nichts mehr. Jetzt kann ich nur noch pusten unter Wasser. Yeah. Obwohl, da unten, äh, da oben. Okay, jetzt nicht, aber nicht down gehen, Kirby, ne? Jetzt nicht abkratzen. So, jetzt können wir unter Wasser bestimmt auch die Attacke einsetzen. Yes! Wie kommen wir dahin? hin? Wie kommen wir denn da hin? <lacht> Der ist da eingesperrt. Bro, ist okay? <lacht> wir haben eine sehr, sehr kleine Reichweite leider nur. Aber gut, ist verständlich. Man soll ja die, das, das, das die Gewässer, ich kann nicht reden, soll man ja auch ein bisschen gefährlich machen, von daher kann ich das verstehen hause ab du du du, bei ja ja Ich ja ja ja wow, yeah ja yeah, ja yeah. oh yes. da was zu trinken Nein Wow ja ja cool. Ich ja ja schnell genug ja ja Weiß ja ob das so ein Troll ist oder Ob man da wirklich rankommt Auf jeden Fall habe ich es verkackt. Und ihr seht schon, Welt 3 ist größtenteils eine Wasserwelt. Und ihr könnt gleichzeitig auch sehen, Kirby kann unendlich unter Wasser schwimmen und atmen. Wie lange geht dieses Areal hier? Das ist ein bisschen langweilig. und das war's? Oh. Ich habe gedacht, wir finden vielleicht noch den Fisch. Anscheinend aber erst in Level 2. Jetzt aber auch Willkommen Und die Musik in den Leveln hängt immer davon ab äh, welchen Partner wir haben Falls man das nicht schon längst bemerkt hat Das kann ja gut sein Aber für die Leute die nichts hier im Spiel wissen, jetzt wisst ihr es auf jeden Fall Keine Ahnung wo wo, wo, wo, wo wo ich hinaus wollte, aber egal. Wow, knapp. Und sag gerade, sage ich, ist eigentlich passiert sowas. Ach egal. Oh, oh was? Uh. Oh, uh, okay. Oder oh, will ich lang, lang. Da komme ich nicht lang. Oh, da habe ich aber eine Vermutung, was wir da machen können. Bestimmt kriegen wir hier. Yep. Hier einen Bossfight. Ja, die Stachel kann ich aber leider nicht aufsammeln. Oh, das kann ich aber auch sammeln. Okay, der Boss gefällt mir nicht. Der ist ein bisschen... kompliziert, wenn man mit... Ach, als ob der genau da nach unten schießt. Ich dachte, er kann nach oben schießen. Ach, was ist das denn? Ach, komm, Okay, sch Nein, wir sind hier falsch. Oh, oh. Nein! Boah, ja genau, genau, genau. Yes. Perfekt. Okay, aufpassen, aufpassen. Unten. Nein, ich... Ah! Ich will doch diese Scheiße einsammeln. Nein, wir kriegen beim oberen Sack keinen Sack gehört. Beim beim Sack da oben. Guck Kein Damage, das sieht nur so aus. BAM! da geht er down. Endlich. Und wir kriegen die Blitzfähigkeit. Das ist cool. Keine Ahnung, warum Kuda von nicht betroffen wird. Aber okay. So, oh, nein, ich wollte eigentlich nur abschied sagen, aber das geht wahrscheinlich nicht. So, und nun treffen wir auf Kein. <lacht> Wie das aussieht. Ich kann mich doch bewegen. Kein kennen bestimmt viele von euch auch vom Anime. Es gibt da ein Kirby-Anime mit ein paar Folgen. Denn jetzt können wir mit der Fischfähigkeit hier rüber. <lacht> das ist voll cool. Oh, oh, oh, oh. Ich feiere das irgendwie. Warte, war da rechts noch was? Ich hab nicht drauf geachtet. Aspam! Ja, hier war noch was. Aber wenn man Aspam, dann kommt man viel, viel weiter. Aua, oh, das hat weh. Oh, nice. Habt ihr das gesehen? Oh Gott. Die Animationen sind super in dem Spiel. Ich liebe es. Alles Sprites, das sind super. Aua! Kleine Mario-Röhren. In denen wir aber nichts anfangen können. Die schießt nur ein bisschen ja keine Ahnung, Luft raus oder so. Oh. Okay. Der Indoor ist weg. Nicht so schön, was? Oh. oh, okay, das ist cool. So können wir was erkennen. Oh! Oh, da ist eine Tür! Oh, das hat man wahrscheinlich gar nicht gesehen, wenn man die Fähigkeit nicht hätte. Oh, das ist cool! Okay, bist ja einer meiner Lieblingsfähigkeiten. Zusammen mit kein natürlich kombiniert. Hier okay, aufpassen, dieser Scheiß Stachel kommt auf uns zu. Einfach mal ein bisschen nach vorne schießen. Ich feier ja die Musik irgendwie. Kannst ja aber zum Glück auch bewegen, wenn man die gerade einsetzt. Okay, dann muss aufpassen. Das Ding äh, ist nicht nett. Okay. Schade, da ist kein ständchen Oh, aufpassen. Jetzt yes, vor allem aufpassen vor den Dingern hier. Nicht aus Versehen treffen lassen. Das wäre fatal. Komm, jetzt ich ihn. Ja, es geht doch. Oder um so ein Ding. Kann man die eigentlich schon abschießen? Ja, kann man. Perfekt. Okay. Zack. Oh, das ist das Ziel. Aber... Kann kein Schwimmen? Ja, das kann er. Blub, blub, blub, blub. Gib mir meine Fähigkeiten. Okay. Ich kann meine Fähigkeit behalten. Yeah! <lacht> ah, ich liebe die Sprites einfach. Nice. So, und damit auf zu Level 3. Anscheinend das letzte Level dieser Welt. Da kommt schon Boss-Time. Oh, da müssen wir aufpassen. Aber ich muss ehrlich sagen: Auch wenn manche Helfer nicht wirklich sehr mobil sind, also dass man sich mit denen nicht so gut bewegen kann, finde ich sie actually viel lieber als wenn ich ganz normal-Kirby bin. Wow. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich finde einfach, dass die richtig cool sind. Ist auf jeden Fall eine gute Idee gewesen, die hier einzubringen. Ich finde es nur so schade, dass es in den meisten anderen Kirby-Spielen diese nicht mehr gibt. Ich weiß auch nicht, warum. Das macht dieses Spiel aber auch schon besonders. Aber ich glaube, das Beste an dem Spiel, für mich persönlich zumindest, sind auf jeden Fall die Sprites. Oh, Mann. Wenn man dieses Spiel remaken würde, würde dann verlasse ich dasselbe. Dann wären die Sprites komplett anders. Ja. Nice. Also allein für die Sprites würde ich das Spiel nochmal spielen. <lacht> ja, hoch da. Ich komme nicht hoch. Okay, nicht. Ich weiß nicht, wann das liegt. Manchmal kann ich einfach nicht nach oben springen. Ich weiß auch nicht, wo die Hitbox bei mir ist. Seltsam, alles seltsam. Oh nein, gib her, gib her. Okay. Ach, hier geht's weiter? Oh, ich dachte, ich werden ein Bonusraum. Egal, wir haben wahrscheinlich sowieso nur höchstens ein kleines Ständchen verpasst. Wir sind ja eh nicht 100% für mich. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass dieses Spiel gar nicht mal so selten ist. Für den echten Gameboy. Das Spiel auf dem 3DS, also ich besitze es, und es war auf jeden Fall kein Fehlkauf, bin ich meine 3 Das hat irgendwie viel Brot oder so. Eigentlich natürlich oh, Nur leider ist mein 3DS etwas kaputt. Da unten ist eine Tür, ich weiß, aber ich möchte erstmal gucken, was es hier gibt. Ein ständchen Yeah! Okay. So. Und jetzt haben wir Stände. Oh, da hinten ist eine Tür! Ist eine Tür? Oha, ist das fies. Ey, was? Hier ist ein Rainbow Drop! Oh, Gott, ist das fies. Und dann haben wir die falsche Fähigkeit? Also, wir die falsche Fähigkeit haben. Was ist denn das? Vielleicht Stein? Stein sein. Weiß es nicht. Wir holen dich noch! Aber erstmal suchen wir nach einer richtigen Fähigkeit. Das heißt, ich muss meine fähigkeit aufgeben. Aber wir sind doch schon so gute Freunde geworden. Kein fähigkeit und ich. Also ich bleibe Kirby, ne? Aber okay. Bye-bye! Hey. Da ist er weg. Wahrscheinlich bist du derjenige, den ich brauche, oder? Was? <lacht> Ey, ganz ehrlich. Alleine für diese Sprites muss man das Spiel einfach lieben. Okay, der macht nichts, so scheint wie eine Piranha-Falze. Nein, gib her! Ich brauche dich hier. Okay, hoffentlich war das richtig. Komm schon. So, wo war die Tür? Die war irgendwo hier rechts. Da einfach nach oben gedrückt hat, da findet man es. Okay. Und, war es richtig? Yeah! Da, da, da, da. Nice, damit haben wir schon drei von den Regenbogentropfen. So, wenn man die schon auf Deutsch nennen könnte. Und dann würde ich sagen, da geben wir uns auf zum Boss. Ein think it's Boss time. Ach weißt du was? Ich mag die Steinfähigkeit nicht. Auch wenn das weit lustig war, wir haben es ja jetzt gesehen, wie es aussieht. Und das reicht mir. Ciao. Los, wo ist das Ziel? Das muss jetzt eigentlich hier hinter sein. Oh, eine kleine Schwimmpassage. Klar, warum nicht? Oh, guten Tag. Aua, das hat weh. Bitte nicht nochmal. Ich habe gesagt, bitte nicht nochmal, wenn ich jetzt am Ende noch sterbe. Jetzt nicht am Ende noch sterben. Oh Gott, nein, ich brauche das. Ich brauche das. Yeah, okay, ein bisschen äh, gefailt. Bisschen gesagt hier am Ende, aber. Ich habe verschiedene gesagt, weil ich Sachen über Mein Mund, egal. Ähm, bin unlustig. Bisschen gesagt, aber jetzt läuft alles wie Paletti. So, aber anscheinend gibt es hier nichts, einfach nur ein der Weg zum Ziel. Okay, das war ein bisschen schlecht. Aber ist ja auch wurscht. So. Denn das einzige, was schlechter ist als ich, ist der Boss. Ein Fisch? Bam, bam. Was macht er? Oh okay, er schießt mit seinen... Ah verdammt, er schießt mit seiner Glühbirne da oben auf den Kopf Oh er dasht. Okay, das habe ich nicht erwartet Uff, das habe ich nicht erwartet Dann also kommen Gegner Aufpassen Ich hab Angst vor ihm Ich traue ihm nicht Das Gefühl, er greift mich jeden Moment einfach random an Zack Aber wir haben sehr viele Chancen anzugreifen, das ist sehr nett Leider habe ich die Chance verkackt, das heißt, ich muss jetzt noch eine extra Runde warten. Oh Gott, oh Gott, was ist das hier? Und. Äh, wie soll man dem ausweichen? Das geht doch gar nicht. Beeilung, Beeilung, Beilung. Oh yeah, der kann jetzt yeah, in der Dunkelheit schworn gehen. Yeah! <lacht> Ach, die Sprites. Das ist wie Carpador irgendwie. Los, Carpador, Auf zu Welt 4. Welt 4. Eisberg. Oh. Aber kein. Da wird er einfach zurückgelassen. Und ihr seht, die Eisbergwelt ist größer. Let's go. Oh Gott, was bist du? Bist auch wie so eine Katze. Wie eine Katzengegner ist das. Stachel! Nein! Was? Nein! Keines tot! Uff! Der Arme. Es war wohl Schicksal, dass ich, dass ich ihn verliere. Aber keine Sorge, Leute, wir werden ihn wiederfinden. Bestimmt! Oh, ich merke gerade, diese Fähigkeit hätte ich sehr, sehr gerne. Komm mal her, du. Ich hätte ich sehr, sehr gerne. Das hat eine besseren fähigkeiten definitiv macht rundum damage kann man schnell abbrechen also es ist basically der stachel besser wie ich finde auch wenn der stachel irgendwie cooler aussieht ist das euer ernst die wollen dass wir hier feuer haben also ich denke mal dass die sind eisblöcke ach verdammt man nicht will rick haben was hier ist noch feuer hier ist auf feuer da drin ist Feuer! Komm her! Alles für Rick! Wow, aber, aber nicht das! So, aber die Fähigkeit soll weg! Ich gehe noch mal zurück, weil ich möchte wirklich gerne die Sparkle-Fähigkeit. Obwohl, wir können ja kurz schauen, wie der Eagle aussieht. Oh, hinter sich macht er Okay. okay. Interessant. Ja wow, was krieg ich jetzt? Oh, wow, bin ich Dann gehe halt noch mal ein bisschen nach vorne und zurück, damit der Gegner nicht spawnen. Das will ich. Ja, ja. ab! Ja. Du kommst her! <lacht> Ricky die Fähigkeit und Kirby wird elektrisiert! Wie es aussieht. Wie es scheint. So, die müssen wir mal aufpassen. Ich glaube, das ist extra so ein Level, wo dass mit Rick ein bisschen schwerer ist, aber es hat cooler als in ihm. Er ist, er ist tot? Wieso ist er tot? The, the, the, the, the... Rick! <lacht> er war wie ein Sohn für mich. Es war, er war wie mein eigener Vater. Oh, Moment. Aua, ich bin zwar fast tot, aber... Eisfähigkeit! Das ist sehr, sehr nice. Tiu. Aufpassen, die Glocke ging kaputt. Okay, wir müssen jetzt wirklich aufpassen. Wir sind nämlich kurz vorm Death. Leider habe ich ein bisschen zu viel rumgetrödelt. Müssen wir halt die Welt in der nächsten Folge abschließen. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Tiu. Oh, aufpassen, aufpassen, er schießt. Und jetzt... auf da! Zack! Oh, nice, die Nächsten direkt auch getroffen. Tschüssle. Oh, aufpassen. Lass ihn erstmal schießen. Er hat geschossen und Spielsatz und Sieg. Kirby! Oh oh. Was macht der kleine Blockgegner hier? Oh oh, oh mein Gott, was macht er? Nein! Ah! Das habe ich nicht erwartet, dass da so Steine rausgeschossen kommen. Okay, da akzeptiere ich halt den Tod. Oh. Schade, ich dachte. Mh. Ich habe gedacht, vielleicht kriege ich die Steinfähigkeit. Oh, er dashed, er Oh, er dashed nochmal. Oh, nice. Komm her, komm her. Komm, gib ihm die Steinfähigkeit. Wow, wow, wow, wow, wow. Boom. Stone Kirby. Ja, da können wir nicht rollen. Nur auf Slopes. Oh, da oben ist ein, Stein. Und Okay. So, hier können wir rollen. Oh, Moment. Vielleicht ist hier irgendwo ein... ...Sternchen? Nö, okay. Oh, aufpassen. Nicht zu weit. Nicht zu weit. Hier können wir nochmal einsetzen, glaube ich. Oh, sieht ganz gut aus hier. Zack. Crushen alles kaputt. Oh, oh. Die waren sehr viel Damage. Okay. Auf ins Ziel. Und wenn es euch gefallen hat, dann wünsche ich mir, dass ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Das wäre nice. Ich werde mir auf Screen Rick mal holen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es heißt kirby 2 im Schnee.